Wir haben in unserer Gesellschaft ja viel Freiheit erlangt, also zum Beispiel Homosexualität, ja? Als ich klein war, durfte kein, kein Leser und Paar Hand in Hand durch meine Stadt gehen. Wir haben homosexuellen Rechte, Frauenrechte erkämpft und so weiter. Und die letzte Bastion ist Cannabis. Ja? Und ich kann auch nur alle, an alle appellieren, ja? die selber möglicherweise gar keinen Bock auf Cannabis die haben, weil sie mal gekotzt haben, weil es nicht ihre Droge ist. Sie haben auch dabei die verdammte Verpflichtung, sich für die einzusetzen, die aus liberalen Denken heraus Cannabis rauchen wollen. Das haben, ich bin nicht schwul gewesen, habe mich trotzdem für Schwule eingesetzt. Ich bin auch keine Frau, wie man sieht, habe mich trotzdem für Frauenrechte eingesetzt. Ja und das müssen wir, wir müssen einfach hinkriegen und äh, dass ich also wenn ich hier schon mal ich fordere auch alle auf ja bei den nächsten hanf bundesweit mitzugehen dahin zu gehen ich kiffe zwar nicht selber ja aber ich kämpfe für das Kiffen meiner Freundin der geht's dabei gut ja